Es hat aber nicht grundsätzlich Sinn, immer wieder in die gleiche Firma zu investieren. Wenn ihr ja grundsätzlich davon ausgehe, dass die Firma gewisse Werte widerspiegelt, wo ich in dem Sinn, ich mich damit identifizieren möchte. Macht es nicht Sinn, genau, auch wieder weiter Aktien zu kaufen? Es macht Sinn in zwei Situationen, wenn du weniger hast als 5% von deinem Gesamtportfolio. Also wenn du schon so breit bist. Wenn, wenn du schon so breit aufgestellt bist, bist, dann kannst du durchaus weiter wieder investieren. Oder wenn du spekulierst. Also du wirst jetzt Erfahrungen aufbauen und du wirst garantiert irgendwann mal spekulieren. Und ich sage dir, tu 10% auf die Seite und setzt das alles auf eine Karte. Das macht Spass. Oder? Wir sind ja da, wir sind auf dem Leben, damit wir Freude haben am Leben. Aber das ist nicht deine Altersvorsorge. Oder? Das ist dann, dann Spielmoney, Spielgeld. Und dann kannst du durchaus sagen, ich investiere nur in die Firma. Ich glaube das. Hast du nicht ein gewisses Risiko, dass du gleichzeitig hast, Deine Altersvorsorge und in dem Sinne eben ein gewisses Traden oder Gändeln oder wie auch genau. immer. Das, das kannst du vermischen. Du solltest es trennen. Ich würde es auch physisch trennen, das ist vielleicht ein zweites Konto. Okay. Und du sagst, da sind 10% von dem Vermögen drin und ich weiss, die kann ich komplett verlieren und dann gehe ich voll Risiko. Dann kaufe ich auch eine kleine Firma, die wo, wo Beispiel ein Gerät macht, das du selber brauchst, und du sagst, hey, die ist so gut. Ja. Oder? Und die, ist, die ist noch nicht teuer bewertet, und aus dem, und dem Grund, vielleicht kann man ein ceo wechsel aber der neue ist fantastisch, ich kenne, du kannst alles draufsetzen, die ganze 10%, und vielleicht wäre es dann 100 Prozent. Ja. Dann musst du aber wieder überlegen, ah, es ist plötzlich die Hälfte von meinem Vermögen, oder? Ja. Also, also 100 Prozent kann das nicht werden, weil du hast immer noch... Aber, aber gleich viel wie zum Beispiel deine Altersvorsorge, da musst du plötzlich sagen, jetzt ist es ein bisschen viel. aber glaube, du klar, das sind zwei verschiedene Gefässe und es ja. sollten trennt sein. Trennen, wirklich trennen. Spekulieren, trennen von der Altersvorsorge. Mhm.